Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improve Wi-Fi. Heute betrachten wir anhand eines kurzen Beispiels, wie man ausgehend von einem linearen Problem den primalen Simplex Algorithmus anwendet. Nach dem Video wirst du wissen, wie du ein lineares Optimierungsproblem in die Normalform überführst und anschließend das start erstellst. Du erfährst auch, was die einzelnen Felder und die neuen Begriffe wie zum Beispiel Schlupfvariablen für einen Zweck erfüllen und wie du das erste Pivot-Element bestimmst. Des Weiteren erfährst du, wann die letzte Iteration beim Simplex-Algorithmus erreicht ist, also starten wir direkt mit unserem Beispiel. Gegeben ist eine lineare Zielfunktion mit zwei Variablen. Da die Zielfunktion jeweils linear sein muss, darf keine der enthaltenen Variablen eine Potenz mit höherem Grad als 1 aufweisen. Anschließend sind drei Nebenbedingungen gegeben, welche jeweils die Größe müssen Wahl der Entscheidungsvariablen x1 und x2 restriktieren. Die Summe der beiden Variablen zusammen mit den in den Nebenbedingungen gegebenen Koeffizienten dürfen jeweils nur kleiner gleich der Zahl auf der rechten Seite des kleiner Gleichzeichens sein. Am Schluss folgt noch die Nicht-Negativitätsbedingung, welche besagt, dass alle Entscheidungsvariablen, in diesem Fall x1 und x2, mindestens die Größe 0 haben müssen und nicht negativ sein dürfen. Anschließend müssen wir die Nebenbedingungen mit Hilfe sogenannter Schlupfvariablen zu einer Art linearen Gleichungssystem umformen, welches durch das Gaussche Eliminationsverfahren dann gelöst werden könnte. Da wir in diesem Fall insgesamt drei verschiedene Nebenbedingungen haben, benötigen wir insgesamt drei zusätzliche Schlupfvariablen, sodass sich ein LGS ergibt, also ein lineares Gleichungssystem mit insgesamt drei Funktionen, wobei jede der Funktionen drei Variablen hat, so dass wir wie gesagt auf eine quadratische Matrix die jeweiligen Nebenbedingungsfunktionen müssen wir zudem alle gleich dem maximal möglichen Wert setzen, den uns die Nebenbedingungen erlauben, da wir schließlich den Zielfunktionswert maximieren wollen. Anschließend gehen wir her und tragen die jeweiligen Koeffizienten der Entscheidungsvariablen und die Schlupfvariablen in eine Tabelle folgender Form ein. Die Entscheidungsvariablen sind jene Variablen, welche innerhalb der Zielfunktion auftauchen. Die jeweiligen Koeffizienten der Entscheidungsvariablen tragen wir in die rot gekennzeichneten Tabellenspalten chronologisch geordnet von der ersten Nebenbedingung bis zur dritten Nebenbedingung ein, wobei wir in der letzten Zeile, äh, Zeile die Koeffizienten aus der Zielfunktion eintragen. Bitte beachte, dass die Werte der Koeffizienten aus der Zielfunktion noch negative Werte bekommen, da wir diese von der rechten Seite auf die, linken, auf die linke Seite bringen müssen und dies bei positiven Koeffizienten nur mit einer Subtraktion bzw. einer Negierung der Vorzeichen erreichen. Können. Anschließend tragen wir die Koeffizienten der Schlupfvariablen, auch benannt als Nicht-Basisvariablen in die entsprechenden Felder ein. Hier ist wichtig, dass sich am Ende eine Einheitsmatrix ergibt bzw. 3 mal 1 in einer diagonalen Anordnung auftaucht. Das Pivot-Element lässt sich nun finden, indem zunächst die Spalte ausgewählt wird, bei der ja, der höchste negative Wert auftaucht und das ist in unserem Fall der Koeffizient der ersten Entscheidungsvariablen bei der Zielfunktion. Und nun müssen wir noch die Pivot-Zeile ausmachen, damit wir das Pivot-Element bestimmen können. Dabei nehmen wir die jeweiligen Ergebnisse der Nebenbedingungen, hier dunkelgrün gekennzeichnet und dividieren diese jeweils durch den Wert des Koeffizienten der ersten Entscheidungsvariablen. Die die Zeile, bei dem der Quotientenwert am geringsten ist, ist schlussendlich unsere Pivotzeile. In diesem Fall ist der geringste Quotientenwert 6 in Zeile 2, sodass sich das Pivotelement in der Spalte X1 und in der Zeile 2 befindet. Um unseren optimalen Zielfunktionswert ermitteln zu können, müssen wir nun aus der aktuellen gegebenen Spalte den Einheitsvektor formen. Das Feld links neben dem Pivot-Element nennen wir jetzt allerdings x1 und nicht x4, da wir die optimale Größe für die Entscheidungsvariable x1 und nicht für die Schlupfvariable x4 ermitteln möchten. Um den Einheitsvektor zu bilden, müssen wir zunächst hergehen und an der Stelle, wo derzeit Pivot-Element ist, müssen wir eine 1 bekommen. Alle anderen Felder dieser Spalte bekommen dann die 0. Dann hat man den Einheitsvektor. Und aus diesem Grund, weil derzeit der Wert im Pivot-Element 8 beträgt, müssen wir Jetzt die Pivotzeile mit der 8 am Anfang durch 8 dividieren, bekommen also folgerichtig 1 heraus für unseren Einheitsvektor. Und die Ergebnisse aller anderen Zeilen geteilt durch 8 kannst du hier der Rechnung entnehmen. Und die neue Zeile tragen wir jetzt ein anstatt der alten und haben dann schon mal das erste Element für unseren Einheitsvektor in Spalte 1. 1, ja, hinter uns. Dann machen wir einfach weiter mit der untersten Zeile, in der die, ja die Zielfunktion definiert ist. Und dort gehen wir her, müssen eine 0 hinbekommen. Deswegen, weil wir eben ja jetzt die neue Zeile eingetragen haben, mit der 1 in derselben Spalte, rechnen wir die letzte Zeile f von x. Plus 160 mal die Pivotzeile, weil sich das dann ausgleicht. Wenn man minus 160 plus 160 hat, ist es 0 und in das fällt in der ersten Spalte ganz unten, muss ja eine 0 rein. Wenn wir das machen, haben wir neue Werte in der untersten Zeile, wo die Zielfunktion steht und zum Beispiel schon einen ersten, aber noch nicht wirklich optimalen Zielfunktionswert von 960, also wenn man jetzt abbrechen würde vom Algorithmus, dann könnte man sagen, dass maximal 960 erreicht werden kann, in, welch in welchem Kontext auch immer die Aufgabe gestellt ist. Ja, und dann müssen wir noch hergehen und äh, sowohl für die erste Zeile als auch für die zweite Zeile jeweils, indem wir die Pivotzeile multiplizieren und negieren, müssen wir dann dort noch dementsprechend die Zeilen in eine Form bringen, dass sie in ihrer ersten Spalte eine Null haben. Ja, nachdem wir mit dem Ganzen fertig sind und nun eine neue Tabelle haben mit einem Einheitsvektor in Spalte 1, gehen wir jetzt her und schauen, ob es noch Spalten gibt mit einem negativen Funktionswert, also mit einem negativen Feld in der Zielfunktionszeile ganz unten. Und sehen, natürlich ist dort noch die Minus 100 20 bei der Spalte x2 in der zweiten Spalte also und folgerichtig müssen wir jetzt hier einen zweiten Einheitsvektor ja bilden nach derselben Methodik wie eben. Wir befinden uns jetzt sozusagen in der zweiten Iteration. Der Algorithmus iteriert so lange bis dort unten wie gesagt keine negativen Werte mehr enthalten sind und deswegen gehen wir jetzt her und müssen zunächst wieder einmal das Pivot-Element bestimmen. Wir wissen ja jetzt bereits die Spalte das heißt jetzt fragt sich nur wieder welche die Zeile ist die Pivotzeile und hier gehen wir wieder genau so vor, dass wir die jeweiligen Werte, die dort im Dunkelgrün eingetragen sind, nehmen und dividieren durch die Werte, die in unserer aktuellen Pivot-Spalte enthalten sind und dann bekommen wir jeweils Ergebnisse und davon das kleinste, das ist dann die Pivotzeile und das ist in diesem Fall die dritte Zeile, das heißt zweite Spalte, dritte Zeile muss dann unser im Einheitsvektor und alle anderen Zeilen werden dort dann eine 0 bekommen. Um auf den Einheitsvektor zu kommen, müssen wir jetzt zunächst die Pivotzeile durch 8 dividieren, dann kommen wir in Spalte 2 auf 1 und Spalte 3 auf 0, Spalte 4 auf minus 1 Achtel, Spalte 5 auf 1 Achtel und Spalte 6 auf 3. Ja, nachdem wir das ausgerechnet haben, müssen wir jetzt bestimmen, wie wir die anderen Elemente in der Pivot-Spalte in entfernen können, ganz oben in der Zeile 1 steht ja eine 2 da wir ja wissen, dass in derselben Spalte eine 1 vorhanden ist bei unserer Pivotzeile sagen wir, wir subtrahieren zweimal die Pivotzeile von der ersten Zeile und dann haben wir in der Spalte 2 der ersten Zeile eine 0 stehen, dementsprechend werden dann auch alle anderen Elemente in der Zeile mit 2 multipliziert und von den vorhandenen Werten der ersten Zeile dann abgezogen. Nachdem wir das berechnet haben, machen wir das ganze Prozedere einfach noch einmal für die zweite Zeile, wo wir eine 1, äh, nee, eine 0,5 vorhanden haben, sodass wir hier entweder zunächst die obere Zeile mal 2 multiplizieren müssen oder wir dividieren die Pivotzeile durch 2 und subtrahieren diese dann durch die zweite Zeile. Das habe ich in diesem Fall gemacht und so hätten wir schon mal für die ersten drei Zeilen jeweils den passenden einen Vektorwert also 0. 01. Und jetzt im letzten Schritt müssen wir nochmal hergehen und uns an die Zielfunktion rein, äh, ranwagen. Hier haben wir noch eine Mi minus 40 stehen in der zweiten Spalte und da muss eine 0 hin. Und folgenderweise addieren wir 40 mal die Pivotzeile plus die letzte Zeile. Ergibt minus 40 plus 40 0 in der zweiten Spalte, in der Pivot-Spalte. Und für die anderen Werte ergeben sich dann folgendes kennziffern 0 15 5 und 1080 ganz rechts was bedeutet diese 1080 diese 1080 bedeutet dass die maximale optimierung bei dem problem einen wert von 1080 hat also wenn es dabei jetzt zum beispiel darum gehen würde wie kann man zwei lieferwagen so managen dass diese optimal weit fahren können dann wäre das beste was man ob malerweise erreichen könnte 1080 km am Dach zum Beispiel. Ja, also der Zielfunktionswert, der maximal erreicht werden kann. Das ist dieser Wert. Wenn man ganz weit rechts mal weiter nach oben geht, in die Zeile 3, dort haben wir ja x2 stehen mit 3 und darüber x1 mit 4,5. Und ganz oben hätten wir den x3-Wert, aber das ist ja eine Schlupfvariable. Wir wollen hier die Entscheidungsvariablen der Zielfunktion. Denn jetzt können wir nachprüfen, wenn wir die beiden, Werte x2 gleich 3 und x1 gleich 4,5 einsetzen, sehen wir, dass wir auch hier rechnerisch auf 1080 kommen und damit können wir uns bestätigt sehen, dass wir die Werte der Zielfunktion, mit dem die Zielfunktion dann maximal ist, korrekt berechnet haben, also hier eine lineare Optimierung erreicht haben. Ja, in dem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben, Like, Abo, was nicht noch alles ist auf jeden Fall kostenlos, also ich würde mich freuen, indem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.